Hey Leute, na, ihr fragt euch vielleicht auch, was ist da los? Wieso gibt es jetzt plötzlich erst wenig Videos und dann so viele auf dem Mal? Ja, ist Daniel krank? Na, ich war es zumindest, war nur am Krächzen, konnte über eine Woche wirklich gar kein Video machen und nichts machen. Und naja, jetzt äh, geht es langsam wieder und äh, da habe ich Lust. Und nachdem ich gestern äh, das Video gemacht habe, wo ich Eddies äh, Online-Liga-Serie äh, kommentiert habe, ist da natürlich ein sehr interessantes Spiel dabei gewesen, auch entsprechende Kommentierung und da bin ich sofort motiviert, dass wir uns das nochmal anschauen. Gleichzeitig möchte ich die Chance natürlich auch nutzen, auch mal wieder Erfolgserlebnis zu präsentieren und euch erneut einzuladen. Mensch, tut uns und mir den Gefallen. Wir haben auf dem Skatfreunde Discord-Server inzwischen die 500 Teilnehmer-Marke weit geknackt. Erstes Ziel erreicht, das ist großartig, aber Ihr könnt gerade in dieser trüben, düsteren Novemberzeit, wo auch so ein bisschen dann mal Leute im Team krank sind, wo die ganze Produktivität irgendwie einfach ein bisschen sinkt, wo irgendwie so ein bisschen die Herbstdepression ansteht, da Könntet ihr uns noch extra motivieren, indem ihr auch mal so ein paar Reactions zeigt, hier zum Beispiel auf das, was ich oder Susanne hier zum Beispiel mal ähm, kommentieren, präsentieren, indem ihr da noch ein bisschen positiver drauf reinhaut. Das motiviert uns wirklich. Und jetzt natürlich ist das nächste Ziel, wenn die 500 geknackt sind, die... 1000 Also, wer noch nicht dabei ist, wer sich für das Skatfreunde-Projekt, für die in der Entstehung befindliche App interessiert, wer den Entwicklungsprozess von Anfang an begleiten möchte oder auch einfach mit weiteren Skatfreunden hier easy im Kontakt sein möchte, mich uns unterstützen möchte, klickt den Link in der Beschreibung. Tut nicht weh, beißt nicht, ist ein tolles Community-Tool. Wir freuen uns auf euch. So, dann würde ich sagen, jetzt bin ich bereit, auch diese Partie einmal anzuschauen. Äh, man darf vielleicht die taktische Situation nicht komplett aus den Augen lassen. Also Eddie saß mit dieser Hand in äh, Mittelhand und der die beiden anderen... Ähm, Mannschaften waren schon ein bisschen abgeschlagen und besonders schlimm bei uns am Tisch hatte es den Spieler hier in Hinterhand getroffen. Und ich hatte mir jetzt auch vorher überlegt, mache ich das erst mit verdeckten Karten, aber da kommt gar nicht so viel Mehrwert. Ich zeige mal gleich diese Partie mit komplett offenen Karten. Der Spieler hier in Hinterhand hat also hier einen, eine sehr schöne Ausgangskarte mit zwei Bauern, drei Assen, geschlossen in Kreuz der spieler in vorhand hat im prinzip gar nichts ne? kein volles außer den beiden alten wirklich nichts eddie hat hier in mittelhand zufällig diese fünferlänge karo und noch zwei bestellte zehner und natürlich war der spieler in hinterhand für 18 rangekommen Er hatte gar nicht schlecht gefunden ich ich glaube Kreuz, König und Dame, also auch nicht Premium, aber passte ins Blatt rein und hat sich das Blatt jetzt in dem Sinne erstmal sauber gedrückt mit Pik und Karolusche. Und jetzt ist natürlich die erste Frage, ähm, er hat jetzt hier den Gang gespielt und ist das eigentlich eine vertretbare Entscheidung gerade ähm, oder sollte man das eher nicht riskieren? Ne? Wie groß sind die Chancen eigentlich? Ich meine, auf der Habenseite sind drei Asse, eine Flöte in Kreuz und zwei Bauern. Ähm, aber natürlich, wenn du nur die beiden roten Buben hast und eine Farbe komplett fehlt, du auch nur einen davon gedrückt hast, ähm, auch Pik 10, Herz 10, also er hat ja tatsächlich nur vier volle, dann muss man natürlich sagen, dass der Grang schon deutlich schlechter ist als der Kreuz. Ja, das ist klar. Ich denke schon, dass der Grang wahrscheinlich irgendwie so eine 75%, vielleicht sogar ein bisschen mehr, vielleicht 80% Siegchance hat, der Kreuz aber eben deutlich, deutlich mehr. Denn natürlich hat der Grang verschiedene Risiken. Also alleine, wie geht es weiter, wenn etwa auf dem Tisch äh, Pik, Lusche, Pik Lusche oder Pik Lusche Dame kommt und du wirst ins Pik Ass angespielt. Ähm, einfach nur die vollen hinziehen wird vielleicht auch nicht reichen. Du wirst auf jeden Fall vier Stiche dann abgeben. Deswegen musst du dir dann natürlich schon die Frage stellen, ob du den Gang an sich nur bei verteilten Buben mit Buben rausgewinnen kannst. Und das ist logischerweise eine äh, Wette, die ein bisschen häufiger als 50-50 klar geht, aber eben nicht viel häufiger. Also so gesehen ähm, äh, hat der Grang sicher äh, seine Risiken, ist deutlich schlechter als der Kreuz. Dennoch sage ich nicht, dass das nicht eine plausible Entscheidung ist, gerade wenn man eben in der Mannschaft äh, hinten liegt und außerdem eine gute 80 chance oder was ich so gesagt habe, ähm, die ist ja immer noch da. Und die Gegner können ja auch Fehler machen. Also ähm, es ist ja nicht so, dass der Gang jetzt richtig schlecht ist. Und man muss natürlich auch sagen, ähm, der Gang hat vielleicht eine etwas bessere Schneiderschance als der Kreuz. Denn beim Kreuz würde man ja auf jeden Fall zwei Trumpfstiche abgeben. Sagen wir einfach, im ersten Trumpfstich fallen da vier Augen. Roter Bauer, dunkler Bauer, einer bleibt weg, die zweite Trumpfdame wird vielleicht getaucht dann ähm, gibt man auf einem anderen roten Bauern mit einer 10-Schmierung, kommen die Gegner auf 18 und dann machen sie noch Herz 10-Dame. Äh, normalerweise in einem Stich äh, kommen sie leicht auf 31, leicht vorherzusehen, dass da 31 drin sind beim Gang mit der Strategie, hey, wenn wir rankommen, blasen wir einfach den Bauern raus, wenn die Bauern verteilt kommen, geben wir einen Trumpf quasi auf jeden Fall einen Stich weniger ab, also haben wir potenziell sogar eine etwas bessere Schneiderschance als beim Kreuz und dann ist halt der Unterschied schon ähm, 96 potenziell gegen 36, also 60 Punkte Unterschied. Da kann man dieses Risiko schon mal eingehen. Also von daher gar nicht komplett unplausibel, diesen Gang zu spielen, obwohl eben mit null Augen im Keller sieht der hat man da irgendwie schon ein mulmiges Gefühl. So und jetzt gucken wir uns mal die Gegenverteilung an. Und obwohl die ja erstmal, äh, wie ich schon sagte, Vorhand wirklich nichts hat, außer den beiden Bauern, ist die Gegenverteilung gegen diesen Gang natürlich super. Bar hässlich, eigentlich worst case, ne? denn es ist sofort, äh, es ist erkennbar, wenn der Spieler hier erstmal die beiden Buben abzieht, was er ja könnte, und dann von Mittelhand auch sehr wahrscheinlich erst die Herzzehen geschmiert bekommt, die blank ist und zu noch genau die Gegenfarbe zu der Flöte mit Karo ist danach auf den zweiten Buben die Pik 10 dann kommt Karo Dame dann werden die ersten sieben Stiche an die Gegner gehen der alleinspieler kann am Ende noch seine drei Asse einsammeln bekommt dann äh, genau 34 Augen ne äh, die, nee, 36 die drei Asse und die Pik Dame die hier noch übergeblieben wäre also äh, ganz klar erkennbar äh, 36 Augen es steht wirklich worst case aber man muss auch wieder sagen das muss erst jetzt mal so sitzen. Alleine wenn du nur hier diese Kartenhände tauschst, ist schon wieder nichts los. Ne? Dann, ähm, selbst wenn hier der Spieler dann in Vorhand mit Karo antritt, wird erst mal gestochen und äh, dann einfach über die Dörfer gehen, fällt sogar blanke Herz 10, dann gewinnt der Spieler schon wieder mit, mit 80 Augen oder was. Also mit anderen Worten, ähm, es ist nicht nur diese Bauern 2-0 und Karo 5-1-Verteilung äh, super nötig im, im Worst-Case-Sinne, sondern auch noch, wie rum diese Karten verteilt sitzen. Ne? Ja, jetzt äh, ging das Spiel los und ich sag mal so, ich glaube schon, mit diesem Blatt sollte man gegen einen Kranken Buben ziehen. Und zwar, wenn der Alleinspieler in Mittelhand wäre, ist sicher der Pikbube die absolut korrekte Karte, um dem Partner anzuzeigen, dass man die beiden Alten hat, der dann ja in Hinterhand säße. Wenn der Alleinspieler in Hinterhand ist, ist sicher der Kreuzbube die korrekte Karte. Pikbube wird sonst viel häufiger als Einschub interpretiert. Da wird nicht geschmiert, da wird vielleicht nicht die Gegenfarbe angezeigt. Also Kreuzbube schon richtig und danach einfach Pikbube hinterher. So, in welchen Situationen kann das an sich nur falsch sein? Okay, es könnte ja mal ein Gang ohne Vieren sein, aber selbst dann ist das meistens gar kein Problem. Der Partner behält danach immer noch einen weiteren Buben und dass mehr als, dass beide Buben verstochen werden könnten beim möglichen Gang ohne Vieren, Super unwahrscheinlich. Hier sind ja auch keinerlei Farblängen da. Also einen Buben abzuziehen, wenn der Gang ohne Vieren spielt, wäre auch eigentlich gar kein Problem. So, wenn der Alleinspieler einen Buben hat und der Partner auch einen Buben, dann könnte das in dem Fall natürlich ein bisschen suboptimal sein, aber bei der Beikarte wird selbst dann wahrscheinlich nichts passieren. Im Zweifel musst du sonst auch irgendwo reingreifen, spielst den Alleinspieler an, der spielt dann vielleicht selber seinen einen Buben raus und dann hast du auch nichts gewonnen. Also von daher die äh, Situation ohne ein eigenes Volles und mit zwei Blanken einfach die Chance zu haben, genau so einen starken Gang und der könnte ja sogar noch hier Herz 10 oder Pik 10 dabei haben, also der könnte noch stärker sein, äh, einfach zu schlagen, indem äh, die Buben abgezogen würden und dann die Hoffnung, dass der Partner eine lange Farbe mit dem Ass hat, die dann Kreuz oder Karo ideal normalerweise sind, wo wir nur einen haben, genau die eine Übergabe, das ist eigentlich eine Chance, die sich, sag ich mal, in der ersten Liga kein, keiner entgehen lässt. Aber wir haben jetzt ja hier in der Online-Liga gespielt und zweite Online-Liga ist ja nicht vergleichbar mit zweite Bundesliga, sondern das ist ja die mittlere Liga in dem Online-System, also äh, gut möglich, dass hier, oder sehr wahrscheinlich offensichtlich, dass hier auch ein bisschen unbedarftere Spieler, sag ich jetzt mal, einfach am Start sind. Das Spiel ist insofern jetzt auch sehenswert, als der Spieler öffnet jetzt tatsächlich gegen den Gang mit der blanken Kreuz 8. Gut, wenn er den Buben nicht zieht, ist äh, der Zug nicht irgendwie aus meiner Sicht nicht schlechter oder besser als, als fast jede andere Karte. Ne? Ähm, in dem Fall ist es an sich für den Alleinspieler natürlich äh, sehr gut. Er wird genau in seine lange Farbe angespielt und vielleicht ist das gerade der Zug, der ihn jetzt hier so ein bisschen... Ähm, ja, in Sicherheit wiegt und auch jetzt tatsächlich dazu verleitet, den einen Buben auszuspielen. Denn ähm, was wäre passiert, wenn Pik zum Beispiel rauskommt? Hätte er dann, nachdem er das Pik Ass nimmt, wirklich den Buben gezogen oder vielleicht doch einfach über, über die Dörfer gegangen? Wir wissen es nicht. So jedenfalls ist es tatsächlich passiert, dass hier der Herzbube lag und es wurde auch korrekt mit dem Pik Buben mitgenommen und in dem Moment bin ich hier natürlich auch sofort aufgewacht als Kommentator. Ich war in der Kommentatorrolle. Das Video ähm, verlinke ich euch einfach nochmal. Spiel 25 war das. Ähm, natürlich ist hier äh, aus diversen Gründen die Herz 10 die naheliegende Entscheidung. Erstmal es ist es eine blanke 10, die gerettet wird. Des Weiteren ähm, zeigt sie die Gegenfarbe das Karo Ass an und es ist ja auch klar, dass der Partner gleich mit dem Kreuz Buben noch mal hinzieht also, oder hinziehen kann zumindest. Äh, ob er das tut, ist noch nicht klar, aber so gesehen ist ja hier die Herz 10 mit Sicherheit die naheliegende Karte. So, jetzt kommt eigentlich die spannende Frage. Wir haben es auch schon anders gesehen schafft unser Partner das jetzt, den Buben zu ziehen. Denn wenn er das schafft, dann ist das Ding ja meistens äh, in trockenen Tüchern und der Partner zieht jetzt auch tatsächlich den Kreuzbuben. Bleibt die Frage, warum er es dann nicht gleich am Anfang gemacht hat, aber okay, jetzt tut er das und jetzt ähm, kommt hier quasi der nächste Auftritt von Eddie oder kam der nächste Auftritt von Eddie. Und ähm, ja, ich habe den einen Kommentar äh, hinterher gelesen, den ich sehr interessant fand. Ähm, weil Eddie tut natürlich die in der Theorie mit Sicherheit unbestreitbar stärkste Karte da rein, nämlich die Pik 10. Wir haben jetzt 28 und interessanterweise, wenn eben der, Alleinspie der, der Spieler in Vorhand direkt die beiden Alten gezogen hätte, hatte ich ja schon gesagt, dann kriegt er... Hinterhand im Zweifel nur die letzten drei Stiche mit 36 Augen. Jetzt mit diesem Verlauf, wo er tatsächlich im ersten Stich in seine starke Farbe eingespielt wurde, ist er plötzlich noch dichter am Eigenschneider dran als vorher. Denn äh, wenn jetzt eben Karo kommt, äh, dann ähm, bleiben ja hier nur noch zwei Karten über und dann muss der Trauriger Alleinspieler auf den letzten Karo tatsächlich einen von seiner drei Stehkarten Pik Ass, Herz Ass oder Kreuz 10 noch abschmeißen und das heißt, er müsste entweder sehr genau beobachtet haben, wie abgeworfen wird, ähm, das fällt aber in der Geschichte meist eher ein bisschen schwer, das heißt, im Zweifel ist das für ihn dann so ein bisschen Ratespiel und wenn er dann also tatsächlich ähm, Pik Ass oder Kreuz 10 abwirft äh, im auf den letzten Karo, dann kommt genau diese Farbe hinterher und dann hat er plötzlich nur noch zwei Stehkarten, von denen er sich wieder entscheiden kann. Und äh, so gesehen ist er äh, tatsächlich jetzt eine ganze Ecke dichter am Eigenschneider dran, äh, als wenn direkt die Buben gekommen wären. So, ähm, Ja, was ist aber jetzt passiert? Und das, da war plötzlich natürlich sofort äh, der, der Ofen aus. Und warum riecht einen das auch in der, als Gegenspieler so ein bisschen auf? Jetzt kam von hier die Herz- Dame und da klappt dann hier sofort die Karte ab und das Spiel wurde Schneider gewonnen und natürlich war Eddie, auch ohne dass wir äh, Ton gehört haben von ihm, hat man schon mitbekommen, ähm, dass ihn das ein bisschen auf die Palme gebracht hat, wen hätte es das vielleicht nicht. Ähm, es wird jetzt hier tatsächlich auch noch der einzig mögliche Stich aufgegeben, mit dem Schneider frei äh, immerhin drin war. Und ich sag mal, der Grund ist, denke ich, auch völlig verständlich als Gegenpartei, wenn du da siehst, dass einer quasi so dreist ein Stück weit den Buben ausspielt. Also du hast einfach das Gefühl, da will jemand mehr Punkte nehmen, als ihm einfach zustehen. Ne? Er minimiert nicht das Risiko und geht irgendwie über die Dörfer, sondern spielt wirklich so ein All-In-Zug-Bauern kommen oder nicht. Und wenn dann die Bauern nicht kommen und so eine Farbbatterie aufgereiht ist, dann willst du das eigentlich auch bestraft sehen und willst jetzt nicht selber hier im Eigenschneider bleiben. Also das ist sicher einfach psychologisch ganz klar, dass dich das wirklich auf die Palme bringen kann. Und ähm, nichtsdestotrotz hatte jetzt hatten wir einen Kommentar und den finde ich einfach sehr interessant. Hätte nicht... In dem Wissen, in der Annahme, dass wir hier mit etwas ähm, unbedarften Mitspielern vielleicht spielen, hätte nicht jetzt hier in diesen Stich besser das Karo Ass reingehört. Ja, eine sehr interessante Fragestellung, weil da sind wir wieder bei dem Punkt, ähm, der stärkere Spieler muss im Endeffekt wissen, oder sollte alles versuchen, um den vermeintlich schwächeren Spieler das Spiel so einfach wie möglich zu machen und ihn einfach an der Hand zu nehmen, damit der nichts falsch machen kann, ne? damit er keinen Bock missbauen kann im weitesten Sinne. Ne? Und um das jetzt allerdings hier im vorliegenden Fall zu beurteilen, gilt es natürlich zwei Fragestellungen erstmal zu klären. Erstens, äh, reicht, denn also eine Variante ist natürlich auch noch draußen, wenn beide Karos gedrückt sind, dann gibt es gar keine Übergabe, dann äh, ist das Banane. Aber die Variante lag ja hier nicht vor. Ne? Ähm, die erste Fragestellung, wenn wir jetzt das Karo Ass schmieren, dann geben wir ja offensichtlich einen Stich auf und wir geben auch offensichtlich die Pik 10 auf. Ne? Wir können jetzt, wenn Karo kommt, nur genau viermal Karo spielen und müssen dann die letzten drei Stiche abgeben. Und kann das dazu führen, dass der Alleinspieler vielleicht seinen Gang genau deswegen gewinnt? Das wäre natürlich super dämlich. Der Mitspieler sagt vielleicht, äh, wieso haust du den Karo Ass rein? Hau doch Pik 10 rein. Ich hätte sowieso Karo gespielt. Äh, und wir haben jetzt plötzlich nur 58 gemacht. Das heißt, das müsste man einmal durchkalkulieren. Ne? Und das ist natürlich gar nicht so ganz einfach, weil es natürlich auch möglich ist, dass der Alleinspieler vielleicht irgendwie ein Volles gedrückt hat oder so. Ne? Also wir hätten nach dem Stich 29. Jetzt mal angenommen, Karo Dame ist im Keller und unser Partner kann Karo Lusche spielen. Dann kommen wir hier nur auf 39, 43. Bekommen aber insgesamt, muss man natürlich sagen, noch sieben andere Karten von äh, dem Mitspieler und dem Alleinspieler. Und wenn der nun nicht gerade zwei äh, Luschen gedrückt hätte, sondern die in der Hand hätte, dann ist es äh, zumindest vorstellbar, dass er das Spiel dann auch noch knapp gewinnt. Ne? Ähm, ist ja klar, er hat äh, bisher einmal offen elf Augen, kriegt dann am Ende die letzten drei Stiche, sagen wir mit Pik, ass Herz, ass und Kreuz 10, 34. Ähm, äh, 11 plus plus äh, 32, ähm, schon 43, die, die 13 eigenen äh, 56, also wenn er jetzt zwei Bilder gedrückt hat, äh, dann langt ihm das schon. Ne? Nicht zwei Luschen, so mit anderen Worten. Aus diesem Grunde, also das muss erstmal einmal überprüft werden und die, also die Abwägung hier zeigt schon, das könnte in dem Sinne dann auch knapp werden, dass es dann nicht reicht, weil wir eben hier wirklich noch 13 Augen dazugeben müssen. Und die andere Frage, die man natürlich auch stellen muss, wie viel klarer ist jetzt eigentlich das Karo Ass als die Pik 10? Denn an sich, wenn wir jetzt in die Karten von unserem Mitspieler schauen, ähm, es ist ja nicht nur so, dass es jetzt hier um die Gegenfarbe ging. Die Herz 10 ist ja an sich äh, eine schöne Schmierkarte, kann aber auch gerade deswegen fehlinterpretiert werden, dass das einfach nur als Schmierung anerkannt wird und nicht als Gegenfarbanzeige. Aber mit der Pik 10 und der Herz 10 haben wir jetzt natürlich ganz klar auch bewiesen, dass wir hier weder Herz als noch Pikass haben. Das ist ja wirklich relativ logisch. Kreuz war auch schon aufgespielt, das konnte die zwar nicht 100% wissen, dass der blank war, aber dass die Farbe in dem Sinne auch schon angeklärt war, äh, war auch logisch. Sogar aus Eddies Sicht natürlich vorstellbar, dass der Partner jetzt sogar noch Kreuz 10 irgendwie erstmal zieht. Und dann ist es doch an sich völlig logisch, nachdem Herz 10 und Pik 10 äh, geschmiert sind, nach dem Ausschlussverfahren, dass da eigentlich jetzt Karo kommen muss, weil die anderen Farben ist es ja klar, dass der Alleinspieler das Ass hat. Und deswegen ähm, ist natürlich auch diese Schmierung aus meiner Sicht völlig in Ordnung und völlig plausibel, weil sie eigentlich... Ähm, keine sehr große Schwierigkeit mehr beim Partner hinterlässt und man kann sich dann natürlich genauso gut fragen, ja und wenn ich jetzt eben stattdessen Karo Ass schmiere, spielt der Partner nicht dann vielleicht trotzdem irgendwie Pik Lusche und spielt mir noch die Pik 10 kaputt, denn ähm, wenn er nach dieser Stichfolge jetzt nicht Karo trifft, dann kann man vielleicht ein Stück weit wirklich davon ausgehen, dass das ein sehr unbedarfter Spieler ist, der einfach mehr so aus Spaß so ein bisschen da in die Karten reingreift und gar nicht so den ganz äh, tieferen äh, Plan da verfolgt. Und deswegen würde ich sagen, ähm, interessant ist auf jeden Fall, an der Stelle einmal innezuhalten. Wenn man hier schnell spielt, an der Stelle ist es ganz logisch, Herz 10, Pik 10 und dann ähm, erwartet man dieses Karo-Einspiel. Man sollte an der Stelle vielleicht zumindest mal kurz drüber nachdenken, ob es wirklich hilft, ähm, hier das Ast zu schmieren. Die Situation ist natürlich so selten, dass die nicht mehr sehr häufig äh, auftreten wird, aber analoge, ähnliche Situationen wird es immer mal wieder geben. Diese Abwägung muss man dann äh, für sich finden. Ja, und ansonsten kann einem das eben passieren, dass man tatsächlich mit dieser aufgereihten Batterie. Dem Partner droht Eigenschneider, dem Alleinspieler droht Eigenschneider nach Fortsetzung Herz Dame plötzlich hier ja äh, gar nicht so richtig weiß, was man dazu sagen soll und dann selber Schneider geworden ist. Naja, ähm, es lebe der Skat, nur da äh, sind äh, ja, Erfolg und Misserfolg, sage ich jetzt mal. So dicht beieinander, eine Karte beieinander. Ich meine, es war immer eine rote Dame. Vielleicht hat das Spiel das sich auch nur verzogen. Wer will es wissen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall interessante Partie aus meiner Sicht. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Und wie gesagt, vergesst nicht mal, den Link zu klicken und den Skatfreunde Discord beizutreten. Und ja, damit wünsche ich euch jetzt einen schönen Restsonntag. Heute Abend sehen wir uns hoffentlich auch wieder im Livestream. Also, toi toi toi, bleibt gesund, macht's gut. Bis später.